Was geht ab? <lacht> ja, wie beim letzten Video Elgato Keylight Unboxing angekündigt kommt heute ähm, noch ein Video und zwar um ein neues Format vorzustellen, um was in meinem neuen Format so geht, also ein kleiner Anteaser. Ja, ich kann dir nur sagen, wenn du ein bisschen Interesse hast und so kleinen Fahrzeuge und so, bleib auf jeden Fall dran, denn es gibt ein paar schöne Aufnahmen davon. Und wenn dich interessiert, um was es jetzt hier so ungefähr in neuen Format geht, dann bleib auch dran. Das wirst du ja hier dann auch erfahren. Ich kann dir nur eins schon mal sagen, so gleich nach dem Intro fängt es ein bisschen komisch an, denn es wurde ja eben von dem anderen Video von dem Galo Keylight Light Unboxing Video rausgeschnitten und deshalb ist der Anfang ein bisschen unsanft. Lass dich da nicht irritieren, ja? Okay, alles klar, wunderbar Dann wünsche ich dir viel Spaß beim Video. Möchte ich noch mal mein neues Format ein bisschen anteasern, dass hier auf dem Channel kommen wird und dazu habe ich hier eine Packung ja, und da siehst du, äh, da habe ich eine spezielle Packung. Und zwar habe ich hier Hot Wheels. Ja, Hot Wheels. Ne? Es geht also in einem neuen Format um Hot Wheels. Das ist eine Fünferpackung. Ja? Und, ähm, ja was soll ich sagen, zwei Autos gefallen mir hier in dieser Packung ähm, extrem gut. Und ich würde mal sagen, ich packe, denn ich brauche hier dieses Schriftzeichen von der Verpackung, ähm, um das Video beziehungsweise das Intro von meinem neuen Format aufzuzeichnen und deswegen packe ich das jetzt hier aus, dass ich dann dieses Logo ausschneiden kann und ich hoffe, dass alles funktioniert in den Aufnahmen und dann wirst ihr ja sehen, was ich damit gemacht habe. Ich würde mal sagen, wir packen jetzt aber mal diese schönen Autos aus und gucken uns sie auch noch mal ein bisschen genauer an. So, was haben wir jetzt hier auf jeden Fall? Das ist eine Verpackung, eine die heißt das Beat Plur, ja. Ich weiß es nicht, ich hoffe, das ist alles scharf, denn ich bin jetzt hier über meine Streamkamera und die hat keinen Autofokus. Aber ich denke, ihr müsst alle soweit passen. Ist ab drei Jahren und die Verpackung sieht auch äh, so aus hier. Wie gesagt, die Autos zeige ich dir nochmal genauer. Die Verpackung kann ich dir nochmal im Hintergrund zeigen, dass hier dieses Fahrzeug... Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, welche Fahrzeuge da eigentlich mit drin sind. Hier, steht es hinten drauf, was für Fahrzeuge drin sind? Nein, ich glaube nicht, aber es steht auf den Fahrzeugen drauf. Deswegen will man mal sagen, ich packe jetzt einfach mal aus. Ich weiß jetzt nicht, wie es genau geht. Wir packen jetzt hier mal einfach mit Gewalt auf. So, oh, und dann kann man das jetzt hier schön rausschieben. Und da sind die Autos. Sehr schön. So, dann würde ich mal sagen, holen wir mal das erste Fahrzeug raus und das sieht echt gut aus. Ja. Hier sieht es jetzt nicht so genau, aber ich würde mal sagen, wir gucken mal uns dieses Auto genauer an. Was haben wir da? Ja. Machen wir haben jetzt auf jeden Fall, hier steht hinten dran, Kaido House. Und eine schöne Lackierung, eine 71 an der Vordertür rechts. Die steht auch auf der Vordertür links. Und hinten auf dem Dach auch nochmal irgendwas, ja keine Ahnung, vielleicht Asiatisches oder so. Ein Punkt auf der Motorhaube. Und wunderschöne goldene Felgen und auch im Kofferraum schönes Detail. Ja, das ist eigentlich wirklich wunderschön aus dieses Auto innen drin haben wir in weiß zwei Sitze, einen Lenker, einen Schaltknauf und da haben wir jetzt welches Fahrzeug haben wir hier? Wir haben hier den 71er Datsun 510 Wagon. Das war das erste Fahrzeug und jetzt kommt das zweite Fahrzeug, das mir extrem gut gefällt. Ähm, ihr könnt euch wahrscheinlich denken, warum es mir so gut gefällt. Äh, es liegt an der Farbe und auch das schauen wir uns jetzt mal kurz genauer an. Ja. Was mir hier auf jeden Fall, außer der Farbe, der pinken Farbe, auch noch sehr gut gefällt, sind die großen Felgen. Und ja, was sieht man da? Ist es die Tür oder ist es ein Motor oder ein Düsenantrieb oder was auch immer, was man hier so schön durchsieht. Ansonsten haben wir hier noch vorne zwei schöne kleine Scheinwerfer. Eine blaue Scheibe, durchgehende Scheibe nach innen drin. Ja, das sieht man das Cockpit ein bisschen. Es sind zwei Sitzer, ziemlich weit hinten. Oben haben wir drauf stehen XP07. Oh, zwei große Auspuffe oder zwei Lampen. Ich kann es schlecht einschätzen, ob das Lampen sind oder Auspuffrohre. Und die Felgen, wie gesagt, schön groß und mit weißen Highlights. Wir gucken mal kurz unten hin, was steht da dran. Made in Indonesia auf jeden Fall. Ist es der M3312? Glaube ich. Ist es. Wenn ich das jetzt hier richtig gesehen habe. Okay, also wunderschönes Auto, vor allem wegen dem Lack. Ja, und die restlichen drei Fahrzeuge sind jetzt nicht so wunderschön, aber ähm, gucken wir uns trotzdem mal genauer an. Und zwar haben wir hier einmal ein grünes Fahrzeug mit Camouflage-Muster, grauen Rädern mit goldenen Felden. Ist so ein bisschen so ein Geländewagen, so wie es aussieht. Wie gesagt, sieht eher unspektakulär aus. Hm. möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen mir guck mal wie er heißt vielleicht finden wir das hier ein bisschen leichter raus wie der heißt ich muss auch unten dran stehen äh, made in Indonesia ähm, 2013 hm. tja ich habe kein Schimmer wie der heißt steht dann wirklich nirgends auf der Verpackung drauf mal schauen Nichts drauf, wie die heißen oder was? Ich bin nicht so für, was Hot Wheels angeht. Ganz neue Thematik und eigentlich, äh, ja, was das neue Format angeht, kann man sehr gespannt sein. Mm, gut, wir gucken uns auf jeden Fall das nächste Fahrzeug mal an. hier. Wie gesagt, auch sehr unspektakulär. Wir gucken uns auch mal genauer an, was haben wir hier. Monster Diary Aha. in weiß. Ist auf jeden Fall so Monster Truck mäßig gemacht. Und ja, hinten orangene Scheiben. Vorne hat er auch orange Scheiben. Zwei Fensterscheiben sind offen vorne. Innen drin sieht man, glaube ich, kein Interieur. Oder doch, ein Sitz sieht man. Ein Sitz ist da drin. Okay. Und steht da Name drauf. Komm, gib mir einen Namen jetzt hier. Monster Diary Delivery. Ja, da steht ein Name drauf. Okay, wunderbar. Also, das ist der Monster Diary Delivery. Das für der Auto. Dann gucken wir jetzt uns den letzten fünften an. Das sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Nicht der hässlichste ähm, hier. Gucken wir mal uns den genauer an. Da haben wir hier so ein Pickup. Mit Hot Wheels, Schriftzug und vorne in kleiner Flamme. Die hinteren Scheiben sind dunkel getönt. Oh ne, alle Scheiben sind dunkel getönt, sogar. Die vorderen zwei Fenster sind wieder offen. Zwei Sitze, Lenkrad, normales Interieur drin. Und dann haben wir hier ja, die Räder. Hinten Breitbau. Massiver Breitbau. Die Felgen auch wieder mit goldenen Highlights, wenn ich das richtig sehe, ja, so Roségold fast schon und ja, ansonsten auch ziemlich einfach und simpel gehalten, was haben wir dafür? Name? Das ist der gute Customized C 3500 Customized C 3500 oder wie auch immer. Ich kacke hier voll ab. Ja, also, ähm, das ist so ein kleines Anteasern von meinem neuen Format. Es geht auf jeden Fall um die Hot Wheels Autos, dass wir die jetzt hier so genau angeguckt haben. Ähm, in dem Format werden die Autos auf jeden Fall auch nochmal deutlich gezeigt, wie sie aussehen, wie schön sie sind und was da dann passiert und was da dann abgeht. Äh, lass dich da mal noch ein bisschen überraschen. Ich hoffe nur, dass es dir gefällt. Mir macht es jetzt auf jeden Fall schon mal großen Spaß, auch die Autos äh, anzugucken und so, so in der Hand zu halten. Und ja. Sind wir mal gespannt. Sind wir mal gespannt. <lacht> <lacht> Hey ho, so, das war simply Dio mit dem kleinen Anteaser für mein neues Format was mit den kleinen Fahrzeugen zu tun hat, mit den Hot Wheels. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da und wenn es dir nicht gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach unten da Aber drück den zweimal, denn doppelt hält besser. Ja, wenn du noch mehr schöne Formate hier auf dio.yt sehen möchtest, dann äh, hier, klick, klick, klick, klick hier auf die Playlist beziehungsweise abonniere meinen Channel und verpasst das neue Format definitiv nicht, denn es ist ein mega geiles, schönes Format. Okay, alles klar. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Ich sage: Adio, adio, ja, yeah, ja. Yeah.